ich will nicht noch mehr meiner freunde töten nein wer da rein jemand den ich getötet habe okay <lacht> <Was>? <lacht> Kein Frühstück. Der jetzt immer noch nicht nachgeholt, ob überhaupt ein Effekt hat. Oh, ja. Okay. Und ja, diesmal habe ich so gehört, dass ist. Ich wollte erst Stahl sagen, weil so ähnlich aussieht wie Stahl aus äh, Fire Emblem Awakening. Okay. Cool. Ja, ja, und willkommen. kommen dann ist dann die Rollpeer und ich begrüße euch zurück zur bei bei Fire Emblem Engage. Blah. Und heute spielen wir weiter das DLC mit den äh, dämonen drachen Einer von denen ist vielleicht böse. <lacht> Man weiß er ja nicht, ne? Gut. Um, ich habe mich wieder vorbereitet. Diesmal habe ich nicht so viele Charaktere wie sonst vorbereitet, weil die meisten von denen kann ich sowieso immer nie benutzen. Ich habe jetzt, glaube ich, Hortensia, Ivy, Kagetsu und Goldmary habe ich. Vorbereitet für nächstes nächste Kapitel, weil wir marschieren ja ein in Illusia, in die Alternativversion von Illusia heute. Und ja, ich sammle erstmal Zeugs hier ein, was hier aufgetaucht ist. Und wir machen dann... Wir gehen auch nach Illusia, ne? Lass mal Musik ändern. Wenn irgendwie, weil in diesem thematisch passt, ne? So, diesmal habe ich mich nicht so, weil nicht auf mehrere Charaktere konzentriert. Das waren habe ich fünf Charaktere neben den Hauptcharakter oder mit dem Hauptcharakter, mit dem Hauptcharakter. Und ja, weil mir gehen halt die Bandfragmente irgendwann aus. Ne? Ich habe 6.380, was jetzt nicht so wenig ist, aber immer noch relativ wenig. Ne? Ich glaube, Fogado und timera muss ich gar nicht irgendwie uh, grinden, weil Fogado hat, hat Corin auf Level 20 von daher brauche ich da irgendwie nichts machen ja, schon wieder 90 und Temera glaube ich auch äh, auch, auch Ike, relativ hoch gelevelt von daher brauche ich gar nicht so viele punkte da reinballern ne? ich möchte mit hochgelevelten emblem da reingehen ne? weil ich ja keine erfahrungspunkte krieg und so, ne? so nein ich habe kein links haben ja ich habe so viele Heilstäbe, weil die brauche ich andauernd. Ne? Ich so einen so ein Küchleinstab. Ich weiß nicht, ob ich die jemals benutzen werde. Letztes Mal habe ich irgendwie voll Mist bekommen, glaube ich. Tiramissturm. Stimmt. Wow, ich habe echt nicht mehr viele Sachen, die ich da reinpacken kann. Ich kriege ja auch keine Sachen hier, ne. Ich noch ein start weil ich habe so viel Stahlschwerter. den tank der KP, die geben eigentlich auch nichts ne die geben gar nichts so ein so hier noch ne. ja, dann machen wir das ja, Die ist die geben natürlich viele. Die soll ich vielleicht auch mal irgendwann benutzen aber ich bin immer zu genauso bei solchen Sachen. Da so, gibt der Küchleinstab überhaupt irgendwas. Nö. Was magere Ausbeute. Nämlich man Die Ration bringt auch nicht viel eigentlich, ne? So. Mein Gott, äh, Ding ist hier. Unterstützung. Wichtigste, ne? kommen wir uns erstmal hier unterstützungsgespräch an, ne? Einmal Frau zu wenn ich bitten darf. Manche Gespräche ja, machen wir ja, am Ende des Parts. bei dem nächsten so wie fühlthu 家族じゃあ、 Okay. Bestimmt irgendeine Samurai-Familie oder irgendwie sowas. Bestimmt voll kompliziert. So, Lapis und Gold, Zwei Schwertkämpfer auf den Nambar. Schimpaides. Du schimpaides. Du aber ich wette, du hättest auch gerne Bären. Ja, ich einfach noch Bären gesagt. Ist das notwendig, irgendwie den Text so zu erweitern. Ich verstehe nicht. In der englischen Version ist das ja wahrscheinlich ganz offensichtlich besprochen. 言い方は大体分かるから。<laughs> okay Alles klar. dann haben wir Ivy und mal, die okay. wir Ivy und zwei Prinzessinnen mal, hoch, ich hoch, hoch, hoch, ミステラ あくまでも weil ich habe das schon gesagt. Aber ich glaube ich war jetzt immer irgendwie zu erwähnen dass ich irgendwie andere klamotten habe. Ne? <lacht> gerade, gerade als ich aus dem support rausgegangen ist mir halt erst aufgefallen habe ich irgendwie halt so registriert so hey, warte mal ich trage ja irgendwie komische klamotten das sind glaube ich illusionische klamotten die ich gerade trage ne? Ach, der schal geht <lacht> so durch meinen körper ey. Und schon gedacht habe ich da so kleine flügelchen hintern Ja, Ergebnis sind irgendwie irgendwie ilusianisch, irgendwie Klamotten, die ich trage. elusianisch illusionische Winterklamotten oder so. Und nächstes Mal habe ich irgendwas von Dings an. Von sollen Ich glaube, ich habe schon von Säumen an. So. Gute Frage. Ich vielleicht irgendjemanden hier mitnehmen, den ich auch gleich benutze. Ne? Zum Beispiel Hortensia und ja ne? ich habe ja jeden schon jetzt hier auf B mindestens ne so die beiden sind ja gleich im Kapitel dabei deswegen sollte ich vielleicht bei denen ja mich bemühen Nussregel hm. hm, machen wir mal einfach ne vielleicht kriege ich auch besseres raus Nussregel ähm obst Gemüse, Gemüse, Gemüse. das. Ne? Was ist denn zu Nisse? Nisse Ist normalerweise nicht ein Hauptgericht? du Hey, wenn soll mischt zusätzlich verteidigung plus ein. Hm, etwas spärliche ausbeute hier vom essen also ah, machen ne? So äh, bringt jetzt irgendwie kein bringt jetzt hier nichts irgendwie um ein charakter hier hinzugehen umzugehen ne? ich habe kaget so und Lin ausgerüstet ich muss ich habe mir alles wieder notiert damit ich gleich wieder weiß vielleicht wenn ich ins dlc gehe dann sind die embleme wieder vollkommen anders verteilt habe ich Corin gegeben so für eine hoffnung mit donner irgendwie hier sie hat gut sie hat gute fähigkeiten ich bin extra im dlc noch mal in ein älteres kapitel reingegangen ne? und habe mir da die staatswerte der charakter angeguckt und danach irgendwie die embleme ausgerüstet ne? weil nicht wenn ich jetzt irgendwie hier hingehe und weiß nicht ihre fähigkeit ist ja zum beispiel voll hoch dass sie dann irgendwie im DLC irgendwie schlechtere wert hat oder so ne deswegen habe ich dann irgendwie nachdem ich die werte im DLC angeschaut habe hier so alles ausgerüstet ne? so einige charakter haben ja neue fähigkeiten ausgerüstet weil ich ja keine erfahrungspunkte krieg habe ich dings rausgenommen hier hier ja, nein falsches ding ja respektable lehrkraft habe ich halt rausgenommen weil ich ja keine erfahrungspunkte krieg mal ähm, habe ich glaube ich geschickt habe plus drei gegeben hier habe ich glaube ich stärke plus zwei gegeben ne? äh, hier habe ich momente gegeben für nebensächliche heilung hier habe ich sie hatte glaube ich nur die gleichen momente ja. und mehr kann ich halt nicht machen wäre ne? es irgendwie schon weil ich als anderes ist ja schon gescriptet und so ne? deswegen gibt es halt nicht viel was ich machen kann dann würde ich sagen gehen wir zur dämonenwelt und machen da weiter und gucken wie es da weitergeht ne? und gucken wie hortensia und Ivy sich irgendwie benehmen ist hortensia äh, ist ei irgendwie die die irgendwie voll irgendwie auf auf süß macht oder was funktioniert das überhaupt erfahrener level 5 ist das ein normaler kampf oder ist das auch irgendwie mit vorgegebenen sachen weil das ist ein vorgegebenes level dann wieder ne? weiß also nicht, nicht dass ich das sowieso machen würde, ne? So, die Gruppe erfährt von verdächtigen Handlungen in die lucia Noch drei Armringe verbleiben. Frostiger Wald. datei ist 1 zwei, drei. Also es gibt mindestens sechs Kapitel, ne? Wenn noch drei Armringe übrig sind, ne? Na gut. Dann rein da. Es gibt noch mindestens drei dann, ne? Mit diesen ja eingeschossen, also sechs Kapitel gibt es. Königin Zorn ist das ja, wenn ich denke, wer das ist. Ich ja, nee. Stimmt, ganz dran gedacht. Oh. Können wir mal wieder hier? Nochmal? Jo Hab gar nicht dran gedacht, dass wir da irgendwie neue Charaktere bekommen. Wahrscheinlich, stimmt da? Kimma ja, Mani, vielleicht, ne? aber noch mal Maubien. えれ。 Deswegen kannst du mich nicht leiden, weil ich nicht so. gut bin wie dein Wir haben Gott. Das ganze Töten macht mich müde. Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, wo es hinführt mit ihr. Ich vermute, sie wird am Ende irgendwie der Bösewicht oder so. Und er bekommt irgendwie die ganzen Drachenkräfte von ihr oder so, ne? Deswegen kann ich wahrscheinlich auch noch keine Sachen lernen, ne? also Fähigkeiten oder Emblemfähigkeiten, also hat ne? wir sie nicht bekommen. Aber ne? ich mal wetten entschuldigung ich か oh, ist ね、不足 Sie hat eine andere Rüstung, eine andere Verdammt, Ich wünschte, ich hätte sie bevor, bevor sie gestorben ist. Murio des Bacaruan mal wir gehört? Ja wieder der einzige Böse in dieser Welt? Oh yeah. er hat den 負けてい モーブが誇らしく思ってくれるのなら well, <türkling> Nameo hießt, aber es gab keine Miko. Miko? Yoko 彼 少数まさか。 その 敵側の動きがないのが奇妙ですね。もしかして儀式に手 ここはまだ安全のようだな ah, ansehen, Ich habe keine eigenen Skin. Du ich <lacht> 動向を掴めなかった俺の失態です。まさか突然 <laughs> ich habe die Mehreren nicht vorbereitet. Okay. Er hat keinen eigenen Skin, das ist sehr verdächtig. Kämpfen gegeneinander sehr geil. 勝負となってはふ。イルシオン Okay. Schon oh, der Typ ist sowas von tot. Der Typ wird sowas von nicht überleben. Der Teil halt das Schicksal von von Mani aus unserer Welt. Okay, Dann müssen wir gegen zwei. Die Männer werden aber wahrscheinlich beide auf uns losgehen, ne? Aufgrund der hohen Anzahl an Feinden auf dieser Karte. Mit Stab und Tanz. Ja, okay, das haben wir schon mal. habe ne? oh, wieder die Musik. So, hey, Madeleine. mit Mitglied der verwinde Eine aufgeweckte gepanzerte Ritterin mit festen Überzeugungen cool aber oh, ich hatte mir echt gewünscht, sie wäre irgendwie eine ein Schwertgeneral. man nämlich von jedem General irgendwie einen, ne, dann war Jade als äh, als Axtkämpfer, Louis als als Lanzenkämpfer, ne. Okay, initiiert die Einheit Kampf, bemüht sich die Einheit nee, mein Verbündeter, allein die Schaden 2. So. Na gut, ich kann auch vier Charaktere. Ich habe genau vier Charaktere vorbereitet, aber das war nicht die richtigen. So, oh, die haben verschiedene... Oh, werden die gegeneinander kämpfen? Sehr gut. Das, das gab es doch gar nicht in diesem Spiel, ne? habe ich ein bisschen vermisst. Was ist mit dir los? Oh, oh Gewitter. So, Ivy und... Ah, nee, das ist, äh, Soren. genau Strategie Strategie hm. stimmt dann denke an jemand anderen gerade ist König aus einer anderen Welt sie ist als eitle gefragt hat sie den niedrigen Stand ihrer Schwester so sie hat natürlich alle Sachen hier alle coolen Sachen jetzt Hortensia ist wahrscheinlich auch irgendwo hier ne außer sie ist nicht hier Bad hat man man noch gar nicht, hat irgendwie zwei Armeen gegeneinander kämpfen. Ne, das habe ich ein bisschen vermisst. Finde das geil, wenn das immer. Das irgendwie war er nicht. Okay, sie hat eine Axt, aber sie kam ne? temera Nothemaera, aus einer anderen Welt, eine extrem starre und formelle Person ohne Anpassungsvermögen. Also ja, sie sah ein bisschen, sah ein bisschen ernst aus. Okay, warte mal. Aber haben wir ja nur, haben wir ja nur die beiden. Also nicht hortensia und kein Fogado. mit werd Fogado. also alle Königsmitglieder ja dann mitnehmen wahrscheinlich, ne? ist wenn irgendwie weil nicht wenn mehrere Armeen aufeinander treffen hat hat irgendwie was bei den früheren vor allem im früheren vor allem beim Spielen ist das halt weil nicht da da waren die Spiele noch nicht so gut programmiert nehme ich an ne da konnte irgendwie nicht irgendwie so so zwei verschiedene Armeen programmieren, die irgendwie aufeinander losgehen oder so. Da sind die meistens immer alle auf einen losgegangen. Das ist natürlich ein bisschen doof gemacht. Da waren die ja auch noch ein bisschen rustikaler, ne? Konnte wahrscheinlich nicht so einfach programmieren. So, ja, diese Armee kämpft auch gegeneinander und diese kämpft gegen dich und gegeneinander und so, ne? So, ähm, Wen suche ich ja gerade? Fogado, da, mein Gott. Das Gute ist... Vogado, ja, da muss ich sie aber jemand anderen geben. Ich habe mich jetzt so auf Dings ja konzentriert. Er hat Er hat Coin auf 20 Warum sollte ich ihnen nicht Dings geben? So, ihr muss ich natürlich auch noch jemand geben. das war mal kurz meine meine Notizen anschauen, ne? Damit das hier alles auch hab. So, ich mit Marv, habe ich mir notiert, gebe ich Roy. Roy. hat sie noch. Äh, Neil hat bei Lev. Celestia hat immer noch Sigurd. Ne. Ich gucke an den falschen Ding gerade. So, Gregory habe ich... Ich gucke mal den falschen Mikaya. Mikaya, ja. So tänzer wollte ich eigentlich Dings geben, Corin, aber... So. bin mir ziemlich sicher, entweder Temera... Temera hat, glaube ich, eigentlich relativ hoch gelevelt ne? Okay. Level 10, ich meine... Okay. irgendjemand noch höher gelevelt yep. Live. Habe ich den schon mal vorbereitet? dann geben wir der Live. Okay, für die habe ich schon irgendwie welche auf Level 15. Da so, muss ich nur Ivy und Hortensia hier ausrüsten. Oh, jemand, Martlin. geht wahrscheinlich mal Läden, ne? So, das ist ja lecker, habe ich auch noch. Was eine Stärke 25. Das ist sehr hoch. Das ist verdammt hoch. Das ist verdammt hoch. wahrscheinlich war zwar nicht ein bisschen stärker, aber Alter, sie hat 25. Panett hat nur drei mehr stärker als sie. Ja Lindan. Sehr cool. Ich nicht klar, sie so stark ist. Hm. Auf Magie, Glück und Geschicklichkeit alles, aber ein bisschen niedrig. So, wenn haben wir da noch übrig? Selica, ah, ah, oh äh, ich ihr. Selica, natürlich ja. Ja und Hortensia. Zum Glück ist sie mehr so. Ich werde es wahrscheinlich mehr so zum Heilen hier benutzen. Erika wenn ich schlecht, vielleicht. Also, der Einzige der hier übrig bleibt. So. Fogado. Hast du noch jemand anderen außer Corin? Ja, hochgelevelt. Nee. Na gut, ich meine Hortensia wird sowieso mehr zum Heilen hier benutzt wahrscheinlich. Können ihr hier, hier Erika geben? Ne? Aber was kann ich hier noch gebrauchen? Sie hat doch nicht das Windschwert. Leider müssen mehr Magie ein Magie so Ist das Okay, ab hier. Wie sieht ihre Stärke aus? Nicht gut. Silberbogen, Langbogen. Gehen wir dir mal ein. Das war Silberschwert benutzen ohne, nein. oh ihr habt einmal meine Stahlschwerter aussortiert. Cool. Alter, also einige Leute kommen wörtlich nicht hier einige sachen tragen ohne runtergeschraubt werden könnt ihr nicht machen so erholung gibt es hier irgendwie irgendwas mieses lange nicht gegen diese wölfe kämpfen ist ja eigentlich erholung gar nicht notwendig wird so, die gleichen sachen proaktiv erholung erneuerung aber nicht einen normalen Heilstab oder so? Die Dinger sind relativ schnell weg, muss ich sagen. Das ja, nee. Das ja ne? Nicht eigentlich so machen ne? ich irgendwas anderes brauche. Level 3 Mann das heißt sie kann alle nicht ihre Fähigkeiten nein das ihre super Fähigkeiten ah, echt ich werde nicht so welche irgendwie so eine, so eine magische Lanze haben ne ja, Silber Speer und großlanze andere tot volga nun kannst du das überhaupt tragen ohne figur 8 enorme menge kp ich hätte überhaupt pflege habe ich nur ein so ich glaube nicht erneuerung und ich habe brauchen werde Okay, das ist okay. Ah, ich habe gar keine Pflege mehr, ne? Nee. Na gut, dann machen wir es so. Okay, da kann man nicht machen, ne? So. Wenn jemand der Eyequal Lucina dabei hat, aber das ist schon in Ordnung, ne? So, Tensia ist halt Level 5 mit ihrem Band, aber das ist schon okay. So, ach die, die, die Typen war ja. Hm. So, meine Strategie wäre jetzt mich irgendwie jetzt zurückzuhalten, ne? Okay, hier es auch keine Sachen, die ich irgendwie einsammeln kann oder so, ne? Ich, meine, ich muss auch die losgehen alle ne aber die werden wahrscheinlich irgendwie auf mich zukommen ne ich wetten so kann ich dich die sind eine Menge Wälder ich habe jetzt kein Dieb dabei ich werde liebsten eh ja schon erledigen ne ich könnten Schützen hier reinpacken wie dich zum Beispiel da ist ein gepanzerter, den kann ich mit ihr erledigen. Oder mit ihr... Mal alle hier hin. Ja, überlege ich mir schon. Alles klar, gut. Okay, Königinnenzorn, frostiger Wald, Vorkampf sieht dir aus bisher immer noch schlecht oh ja ich habe mal ihre passive angeguckt ne ihre Fähigkeiten ne jetzt sieht kann jetzt hier Gegner ein Kampf gegen die, Welt, die einer plus 10 für das ist auch nicht schlecht ne das heißt am nächsten müsste ich ihn irgendwie in Reichweite stellen ne aber ne. ja gut Mal direkt zwei Ringe aus dem Weg, naja, ne? das heißt vielleicht ist der nächste schon die letzte. Aber ich nehme an, wir müssen ja hey, irgendwas machen, nachdem wir die eingeholt haben. Ne? Einige Einheiten dieser ein dieser Schlacht sind gelb markiert. hier handelt es sich um die feindlichen gesonnenen Einheiten, die aber auch rot markierte Gegner angreifen werden. Und sie dies zu deinem Vorteil lassen, die beiden Gruppen sich gegenseitig dezimieren. Ja, das ist normalerweise der Plan. Mal so auf zwei von ihnen loszugehen, ist absolut krass. als wieder Kampf hier in Free ist ja. Wie noch Ich kenne das nur auf Englisch. Battle of the Eagle and Line. wo ja, wo ja alle drei Klassen aufeinandertreffen. So, diese Trefferchancen, ne? Ah, ich liebe solche art Kämpfe, ne? wenn man so schön Freiraum immer, was man machen kann. Da man ja keine Erfahrungspunkte kriegt, macht das auch keinen Sinn irgendwie, weil nicht, hier selber irgendwie reinzugehen und irgendwie die Gegner zu erledigen. Weil das ist so der Normalfall, was man machen will. Ne? Man möchte am liebsten so viele Charaktere selber erledigen. Ne? statt dass die sich gegenseitig abschnetzeln hier ja, ne für Erfahrungen also was ne? aber das scheint ja wohl nicht so der Fall zu sein ne ich habe keine Dings. so du kannst den Gnadenfluss geben dann mache ich Folgendes ne ich hoffe ich treffe damit auch mhm. Oh ja, stimmt. Ich muss mal irgendwann die Art Bündnis ausprobieren, ey. Ich traue mich da nicht. erstmal so. jetzt ja, meine ich mir um... mit Vergiftung hier rumkämpfen. Ja, das ist gut oh, der ist sogar noch besser ja gut gemacht okay, mehr okay der erste zug war relativ ach so dass der dingens ich muss schon sagen sehr cool Sieht so irgendwie sieht irgendwie so höflich aus, ja. So in Händen hinterm Rücken, ah, gibt's irgendwas was ich machen kann. Ich will natürlich versuchen, ja, einige Leute, und kann ich wahrscheinlich mit ihr dann lieber angreifen. Ne? machen wir es. Ah, ich brauche beide, ne? Ah, oh nee. Ah, oh, okay, muss aber Treppen auch, ne? Behutsamkeit. Sehr gut. So, das war schon der erste Zug. Er war relativ chillig. So, der möchte ich dann mal was anderes außer Dings geben. Äh, was ist eine Figur? Figur 10 Ach wegen wurden. Geschicklichkeit 16, das ist eine Geschicklichkeit 21, das ist heißt Geschicklichkeit 20. Oh wow, sind sogar erledigen, Ich Glück habe hm. ich mal Volganon. und Dir gebe ich dann, ich werde ja wohl noch einen anderen Zauber irgendwo eingelagert haben, ne? den mache ich fertig wenn ich den tat die würden so oder so auf mich losgehen ne? sind keine feindlichen einheiten in der nähe von denen das heißt, ich muss ich muss so oder so gegen die kämpfen ja, alles klar nein für die animation sehen nicht ja. natürlich ich nicht die animation reden. hallo ja gut macht euch alle gegenseitig fällig man sollten Sie irgendwie mehr haben im feiern mit spielen so mehrere armeen aufeinander treffen macht mir macht voll Spaß okay. Okay. wir haben alle ein eigenes Kampfthema liebes genau gern schwert general man, man, kon man konnte man nicht eine Schwertgeneral sein sein spiel in der version doch voll sind man von jedem general eine version da ich mehr oder weniger zwei jades in meiner reihe wenn ich sie irgendwann bekomme. Gauen. so jetzt kommen die alle Ah nicht alle ah, Ja, habe ich mir schon gedacht da kommen da <lacht> äh, kann ich irgendwo sehen wie viele gegner hier sind nee, ne? früheren feiern beim viele konnte man immer so nachgucken so wie viele gegner noch übrig sind so was ist eine verteidigung überhaupt 29 damit kann man doch bestimmt irgendwie was reißen ne? alter ich habe vergessen wie stark sie ist so in der stärke 32 26 niemand von denen kann dir schaden machen außer er ja verdammt aber seine resistenz 10 Okay, von dem muss ich mich hier fernhalten. So, mein Plan war jetzt hier so also eine Mauer zu bauen. Ne? Und die sind auch nicht so stark hier. 26, 32. Ich pack dich mal hier hin du kommst hier in wir sind dabei bei bilder nein ah, nee. ja. äh, so, oh. mit dem treffen hat üben war noch ein bisschen kollege Da steht sogar da ähm, 130 125 werden ja genug Verteidigung. Niemand eigentlich nur sie. Ne? Ich glaube, ich bin wirklich ich dann nach rechts. Ne? packe ich mal meine ganzen flieger hier in weil wenn die näher kommen dann komme ich dann hier und mache die einfach alle platt so ich kann ich einfach erledigen cool 20 Emblem. Oh. mal hier Du bleibst da. Sie hat eigentlich auch viel Verteidigung. 24, 19, 19. 18 32 26 sie nimmt zwei schaden einmal ja komm. du hier in du gehst ja da trip es der Magier aber du ist hier in so Okay, ich muss aufpassen irgendwie. wir sind ja viel zu wenig Gegner. Hm. ist da oben schütze ja. So, du wirst wahrscheinlich nicht treffen. Ne? Ja, aber Authenzia, du hast doch gute Trefferquote, ne? ja jetzt endlich jetzt eigentlich jedes kapitel so irgendwie ausgelegt hatte ich irgendwie weil nicht einfach darauf achten muss nicht hier äh, Nil in, in reichweite zu packen weil ist irgendwie der einzige den ich hier irgendwie beschützen muss so, ähm, du, krieg ich dich kaputt, ja, ne? Ich will aber nicht da reingehen, weil sonst kommt der schützer und macht mich platt. Hm, will ich dich anlocken. Du wirst mich ja nicht so kaputt hauen, oder? Ich meine, wenn du auf mich loskommen wirst, ist wäre natürlich perfekt. So, ja, ich nehme mal, wir gucken uns nicht die Katzen an. Oh, hat Da ich Madeline eigentlich ja links gegeben. unsere prinzessinnen sind viel besser als eure königin außerdem sind die gut wir gehen hier nach disney logik natürlich ne? Die königin sind böse prinzessinnen sind gut ne? Okay. das ist eigentlich nicht schlecht ne? aber hier kommen wahrscheinlich noch mehr leute irgendwann 18 sind im Wald drin Ja, also dann habe ich Gregory. Na, ja, das muss ich erledigen. Du gehst mir wahrscheinlich auf die Nerven. Und dazu. Oh wow! Ich bin eingekesselt. Ja, mach mich weiter. Korbschlag. Ja, gut korpschlag ja, also weniger karakter muss ich erledigen jetzt er genau da in wo ich wollte Blöd ist, wenn die mehr Verstärkung kriegen als irgendwie. Das ist immer so die regeln im Fire Emblem, ne? Du möchtest am liebsten immer mehr Gegner töten, als Verstärkung kommt, ne? Weil nur so kriegt du auch irgendwie hin, dass die Gegner irgendwann nachlassen. So, alter, was ist mit dieser Trefferquote, da So jetzt wird's hier aber ein bisschen ungemütlich. So, ihn kann man erledigen und dann abhauen. Aber dann sind die ja alle in Reichweite. Kann ich den ja machen. Wenn ich, ich die alle erledigt kriege, was gut aussieht. Hm. ach. ach. das dir die. Na, der mal mal platt. Wer vielleicht nicht drum rumkommen, vielleicht kann das wissen. Mal schauen. Spiel lang, an der Wand. Wer hat die schönste Hand? einschlag Schlag, ah, da muss ich aber treffen. Hm, wie mit dir aus? Oh, what? Ach, sie trifft aber nichts damit. Ach. Nein, nein, nein, mal da Schön auf die wieder los. Obwohl, wenn ich hier reingehe. dann kannst du noch angreifen ja, aber der, ja, der hat ausweichen versuchen was 71 prozent auch sehr gut ist unnötig aber sehr gut die sache ist halt immer wenn man krit sieht dann weiß man man trifft weil aber ich Treffer, könnte ich daneben ne? Wenn ein Krit ausgerechnet wird, dann ja. ja, hat man auf jeden Fall ja, getroffen. So. Ich werde ich da morgen glaube ich. Zack. den er machen und dann zu den werde ich nicht getroffen kriegen ein paar Korabschlägen allerdings möchte ich hier hinpacken da oben du wirst aber nicht so viel Schaden machen ne? 29 ist gar keinen Schaden machen okay. wenn ich Glück habe treffe ich mit den zwei Korbschlägen. schlägen wenn ich Glück habe mache ich den jetzt platt no. so dann mache ich Folgendes ne so Korbschlag bitte treff aber nicht besser so tot und zeigt mir was du drauf hast okay, gut. ja wir haben was mit ihnen gemacht so sehr gut ne? So. entschuldigung was okay ich bitte Stahl mit dem schwer auferlegen. Nee. Na gut, allein da. Jetzt das sehen? Der war gut War ein bisschen unnötig, aber trotzdem cool. Okay. Dann machen wir so bitte ne? schon so ein bisschen nicht nett, wie irgendwie mir immer genau einer AP fehlen. So habe ich das jetzt überhaupt hier? glaube das wird nichts ne okay du wirst auch wohl niemanden ja erledigen ne? 17 Schalanze ja niemand wird dir drauf gehen mit Einschlag ich kann meine magie auch ein bisschen hier hinterpacken ne? nee kann ich nicht kann ich wohl äh, hier Wenn du mich angreifen würdest, dann würde ich überleben. weil ich halt so schnell wenn ich so schlau bin und so, ne? 10 20 ne dann ist eigentlich alles okay ne wie ja. halt auf ihn los wahrscheinlich sehr höchstwahrscheinlich warte eine bessere Idee klappt aber nicht verdammt ich hätte ihn ich hätte sein Schwert hier so ausgetauscht aber geht glaube ich nicht na oh. da so, mit was ja, mir fünf Schaden ich nehme ein Schwertkämpfer sind nicht so stark ne erwartet so, mal sie hat doch ein Schwert genau Nee, zu sein schwer zu wechseln hat auch nichts gemacht weil der typ hat eine lanze ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof okay Aha. dann mache ich mal gegenseitig bitte fertig in theoretisch jetzt hier unten ein warten nee, die gehen aber schon weiter gegeneinander los nee? Warum gehst du nach unten? Ich geh nach rechts. ein Gegner. Ah. Wo gehst du denn jetzt hin? über alles nehme ich an. Ne, warte mal, ist er ist tot. Ist nicht tot, oder? Nein. Nur nah dran. Muss okay. der mehr da? Ach komm, er ist schon wieder zu nah. Da wird jetzt ja so lange wieder weitergehen, ne? Okay, solange sie sich nicht auf uns bewegt, ne? Was sie wahrscheinlich machen wird. Warte, ich habe ja Madeleine mit ihren super Lin. Ich treffe alles von jeder Reichweite. Move Okay. Und habe ja Schwertkämpfer? 26, 31. Da kann die Meere reingehen, ne? Was ist überhaupt deine Dings, ja? wasser ne? Prozent, 91 Prozent, das ist nicht schlecht. Ich meine, sie hat, sie hat schon eine hohe Fähigkeitswert. Ne? Von daher, okay, warum kann sich Thema kümmern. ich habe nicht das donnerschwert gegeben man sollte nicht das donnerschwert geben donner schwerte und hauptcharakter gehen hand in hand mittlerweile na no, Timera, du kommst mit all dem ja klar, ne? das Buch noch geben ha, ich habe nur super starke cool ähm. hm. na ich weiß nicht wo Ivy gehen geht ich hoffe sie kommt nicht auf uns los so du hast 17 du warst 13. 28. Ich nehme einen Schaden. Einer. Okay. Warte. So. Ja, was geht er macht mir einen Schaden ich mache ihn 25? Ja, okay, also das retter gehen auf Schützen los. Ja, ich glaube, noch ein bisschen hier unten, wenn ne? die doch gegenseitig auf sich losgehen. Ich weiß noch nicht, wo sie jetzt hin will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 Battle auf die eagle allein gespielt habe und spiel mit einer Ballista auf Dimitri losgehen. In der Mitte der Map sind also eine Ballista, und normalerweise bei drin ist. weil ich, ich habe die selber will dann einfach Dimitri abgeschossen. War awesome. ja, sehr cool. dem steht immer noch da oben oh, jetzt geht sie da rein